Chancengleichheit für blinde und sehbehinderte Menschen bei der mobilen Kommunikation. Wenn wir unser Smartphone mit geschlossenen Augen bedienen, merken wir schnell, wie wenig Anhaltspunkte uns die glatte Oberfläche des Smartphones bietet. Spracherkennung hilft. Trotzdem tippen blinde und sehbehinderte Menschen am Smartphone sechsmal langsamer als Sehende. Spracherkennung im öffentlichen Raum kann leicht belauscht werden und stellt womöglich eine Lärmbelästigung für unsere Mitmenschen dar. Siri, erinnere mich, Klopapier einkaufen. Eine blindenschrift tastatur benötigt leider eine feste Unterlage, so wie eine Schreibmaschine eine feste Unterlage benötigt. Daher sind diese für die mobile Anwendung nur begrenzt geeignet. Die Lösung heißt Oscar. Das sind acht mechanische Tasten auf der Rückseite des Smartphones befestigt. Mit diesen Tasten kann die Blindenschrift Braille im Stehen und im Gehen eingegeben werden. Und die Eingabe wird nicht belauscht. Oscar ist viermal schneller und zweimal genauer als die Eingabe am Smartphone. Damit ist Oscar schnell, mobil und diskret. Außerdem ist Oscar Open Source. Das bedeutet, die Baupläne sind frei verfügbar. Damit können viele Menschen schnell erreicht werden. Entwickelt wird Oscar vom Breil-Experten Professor Erich Schmidt und mir. Johannes Strelkeritz Um die mobile Kommunikation für blinde und sehbehinderte Menschen zu verbessern, drücken wir alle Knöpfe. Oskar wird von net.idee unterstützt.